Muss musst mal bei dir suchen, Alex. Ja, okay. Mach wir gleich, oder? Haben Da, mal, da. Das haben wir ja schon. Habt ihr hier? Ja. Nice. Yo, Leute. Was geht ab? Und willkommen zu Sora Warum mit Alex. Servus. Hallo. Ich das Plugin eingestellt, habe, funktioniert jetzt denke ich mal alles. Wir gehen drauf in 3, 2, 1 drauf. Ja. Ich habe die Schutzzeit runtergestellt auf 10 Sekunden. Du kannst slash vt eingeben, dann bist du... Ähm, dann siehst du deine Zeit, wie viel du noch hast. Ah ja. Mhm. Alex, wo bist du? Siehst du mich? Ja, da. Neben dir... Ähm, ich baue mich gerade zu dir. Okay. Äh. bist du besiegen? Ja. Oh, Fliegen aus. Nicht mehr. Hi, Guten Alex Tag. Oh. Hey, du hast so keinen Herben kommt. Nein. Hast du schon zaubert? Ist schon sowas. Ja. Oh, brav. Ja, sonst hätte ich aber kaum Brot 1 auf alles, oder? Ja. Aber es schaut nicht so verzaubert aus, Alter. Ich bin verzaubert, oder? Ah, ja, also doch. 1. Lore. Hey, nice, wie du nur ansetzen? Warte, wow, mache Licht. Das ist gleich nicht so verkehrt. Was nicht verkehrt? Licht machen. Warum? Ja, damit es wächst. Braucht das Licht zum Wachsen? Ich glaube, actually. Nein. Ist der Zuckerrohr noch dabei? Ich hab keins mehr. Ähm, nope. Okay. Ja, also wie gesagt, hier in der Schlucht kannst du dich ein bisschen austoben, ganz ein bisschen suchen. Ja, ich suche mal. Ja, soll ich Streetman oder so? Ich mein. Kannst aber natürlich auch langlaufen. Ein paar Gänge habe ich noch nicht gemacht, aber du musst halt auch wieder herfinden, gell? Ja, ja, ja. Ich dann <lacht> von irgendwo her ab. Wir haben es mal jetzt wieder geschafft, zusammen aufzunehmen. Ja, wir haben es wieder geschafft. Ist doch gut. Ja, ist gut. Alles muss erstmal essen. Achso, ja. was ich machen wollte, ich wollte meine Öfen aufstellen. Damit das äh, Gold durchbraten kann. Ah, Gold hast du schon? Ja, ja. Ist cool. Brauchst du Hurt? brauch Iron, für den Anboss. Ja, ich hab 10 glaube ich, aber das braucht für die Spitzhacken? So, jetzt noch ein paar Diaz für Alex, für ganz... Lapis. ja cool, ja. Ja, dass du noch ein paar Diaz hast, weißt du? Ja. Wir machen kein Dia-Schwert, wie ihr immer. na, jetzt machen wir diesmal nicht. Ist das ein Ne, höre glaube ich. Ah, du warst sie glaube ich schon. Ich habe hier unten so gut wie alles schon durch. Schaut wie gut aus, da. Na, Eisen. soll ich Eisen mitnehmen? Ja, bitte. Wie gesagt, ich habe noch keinen Amboss, gell? Ich habe noch okay. zwei Schutzbücher, aber keinen Amboss. Okay, okay. Ich finde hier auch gerade irgendwie keine Bier. Mhm. Ich forsche schon ein bisschen Streetmind so irgendwie und es hat leider nichts gefunden immer zurück. Ich lauf mal, mal, den, den Dings hier lang. Warst du mit bei Redstone ist immer mehr Diamanten oder so? Du so warst mal ja, aber ob es jetzt immer noch so ist, keine Ahnung. Okay. Ich laufe halt überall mal hin, buddel mich halt mal rein, so weit wie ich komme. Gell? Wenn ich halt Redstone sehe, buddel ich mich hin und buddel weiter. Wenn ich halt nichts finde, dann laufe ich halt weiter. Okay. Yo, wie wie Lapis hast denn du eigentlich? Äh, uh, fast zwei Stacks. Okay. Das einzige, was ich finde, ist Lapis. Ja, ich hab's auch gerade angefangen. Super, jetzt bin ich wieder da, wo <lacht> wir waren. Einmal im Kreis gelaufen, prima. Das ist super. Ich hab sogar noch einen Wassereimer dabei. Nee, <lacht> Wasser und Lava-Eimer, so läuft Oh! Okay. Boah. Okay, ich da war ich war schon ich kann wieder da rein. Ich muss Iron mitnehmen, weil wir noch einen Amboss brauchen. Die haben die ich hab relativ frisch, Ich hab eine Höhle gefunden. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Toll. Für eine Höhle war ich hier schon? Nee. Wir sind nicht eh fast direkt am Spawn, das ist das witzige. Ja, wenn jemand was will am Spawn, können wir direkt hoch. Das ist eigentlich voll lustig. Das ist eigentlich ganz geil. Ja, stimmt. Verbraucht man nicht so viel Zeit, um hier und Ja. Boah, das sieht nichts. Wie immer Alex, es ist nichts neues bei dir. <lacht> das, du nicht siehst. Ich okay. muss mal bei dir finden, Alex. Ja, okay, mach ich geil. warte Leute. Hammer, da haben wir ja schon. ihr hab welche. Ja. Nice. Das aber mit? kein Blast dafür. 2, 3, 4. Uh, sollen die wir dir die Hacke machen? Ich hab doch eine Dia Hacke. also mach ich kann. Ich hab auch Dia. Cool die Redstone war jetzt in der Nähe. Ja. Ich soll mir gleich einen Helm machen. Kannst du tun, ja. Eben du machst Ich halte dich nicht davon ab, ich kann mir auch nicht, ich kann mir keinen Helm machen, ich hab nur vier. Du meinst jetzt, wenn man Diamanten angefunden hat, sollten wir weiter weglatschen, gell? Ja. Mach her, ich mal Ich hab nochmal die Hey cool. Nice. Waren die nebeneinander? Nö. Ich bin einfach. hab mich einfach nur weitergebuddelt, da war eine Höhle mit Lava. Okay, okay. <lacht> Ich kann meinen Helm machen. Ich mir gefangen, wir haben schon ziemlich viel Eisen. Was ist bis jetzt uh, diamant Diamantspitzhacke machen, damit wir ich schneller abbauen? Nein, ich brauche keine. Ich Hab doch schon eine. Ja. Ja? kann wenn sich jetzt Alex noch eine macht. Ah, dadurch baut man schneller ab. Aber ich glaube, du zahlt es nicht aus. Ja, ob es okay. auszahlt, ist die Frage. Du kannst effizienz 1, kannst du auch auf Eisenspitzhacke machen, das ist wurscht. Okay. Aber ich glaube ich brauche jetzt Freiheit. Na, no, ich hab schon genug. Ich hab jetzt 22, aber wie gesagt, wir brauchen Amboss, gell? Jo. Und Amboss geht schnell down, wenn zwei Leute dran verzaubern. Ach, verzaubern. Wenn zwei Leute dran rumpicken. Schlimm, wir. Arsch. Hast du jetzt 36 Arrow? schon wieder laber Ey, was will ich muss diese kaputt waren oder no, no. aber wieso brauchst du noch der axt was er null haltbarkeit hat ja ich muss doch früh ich muss doch wegschmeißen <lacht> ja, stimmt Komm bitte dias bitte dias wieder in der höhle weil safe. da kommt schon dias ich noch welche für Alex. Mhm. Du hast es schon gleich. Ja, ich bin ja schon voll. Ja, aber das ist der Ausgleich dafür, dass du mich kaputt gemacht hast. <lacht> dass ich für dich dir sammel ja. <lacht> okay. Oh, Lord. Ist das wieder die gleiche Höhe? Ich muss dann erstmal wieder zurückkommen. Nee. Na. No. Oh, wieder... Ach, sorry, Alex ist da drüben, hi Alex. Hallo. Bist du ungefähr da wo ich bin? Ja, baut einmal mal drei Öfen, ja. Ich mach mal random Scheißegal. Hast du, jetzt, hast du jetzt irgendwo drei Öfen hingebaut oder da wo wir unsere Base haben? Ui. Ja. Ähm, ich hab das nur hinbaut, um das Wasser abzuplacken. Ah, du bist da drüben. Ja, hier ist auch eine Höhle. Sagt nur dass Steve, ist die Höhle schon durchgegangen. Ja. Okay. Oh, cool. ja. Findest du noch dann zu, zu deinen Höfen, oskar -Tharzen. Ja, mach ich Hab die erst gefunden, ja? So, nochmal. Und ein, ein Skelett-Spawner, bitte lass was drinnen sein, bitte lass was drinne sein. Ach, das ich hab jetzt nee. Nee. ich jetzt den Sack. Scheiße, Name-Tag und Pferderüstung Ne, ne. gleich mal was drinnen, ist, brauch Aber Du was essen. So, das Licht in der Hand gehabt. Ja. Ich dachte, du hast schon das Licht ausgeschlagen. <lacht> oh, Mann. Gelette, zwei Skelette, zwei Skelette, zwei <lacht> Skelette. Da war ich nicht ganz nice. Kannst du äh, Pfeile spawnen? Ach, Pfeile spawnen. Farm. Und, äh, Pfeile fahren. Ja. Kein Buch drin, ist Scheiße. Nur Schießpulver und ein Eimer. <lacht> ja, ja, gut, Gold. Ist Sattel, aber ja ja. Gut. Gold haben wir zum ersten Mal, oder? Mhm. Ich hab auch Gold. Also ob ihr gerade alles zugleich anfindet. <lacht> jibdias, jibdias. Alles doch top. Ähm, schmeiß ich schmeiß meine Eisenrüstung weg, brauch ich nicht. Brauch ich nicht, ich bin full dir. <lacht> oh, Arno, noch. Das war noch. ein und mhm. Warte mal. Slash VT. 5 Minuten haben wir noch, alles. Okay. Hauptsache du musst das ganze Plugin einstellen. Ja, muss ich ja auch. <lacht> Sehr ja witzig. Mhm. Eher nicht. Weil hm? ich alles machen muss. Ja, okay, das ist Käse. Okay. <lacht> oh, jetzt geht's weiter. Wie bin ich denn hier? Ah, ich bin bei dir, Alex. Echt? Mhm. Bei deinen drei Öfen bin ich. Ah, hm. ja. Gehst du gerade alle Höhlen durch? Du? Ja. ja. Hör immer wo Wasser ist und Zeug und dann gehe ich dann da hin. Joa. Team Slash. Ähm, wollen wir uns zum Schluss noch treffen, oder wie machen das? Ja, ja klar. Könnten wir tun. Weißt du, wo unser alter Ausgangspunkt ist? Ja, ich weiß das schon. Gut. Eigentlich. Ich hoffe, du holst deine Öfen. <lacht> Eigentlich, ab. und dann geht er 5 Minuten hin. Holst du deine Öfen wieder ab? Die okay, brauche ich nicht. Nein, ich meine, wenn wir zurückgehen dann. Die drei waren ja. Haben wir halt nur noch fünf Minuten, gell? Ja. Naja. Naja. Geh auch mal zurück jetzt. Ist Buch. das wieder neu, neue Höhle? Nein. Ja, nein. War das stilischer schon überall. War schon ungefähr gefühlt überall. Ja. Alex, du hast die Äpfel noch, gell? Ja, acht Stück. Ja, warte mal. Einfach ja, ja, ein gutes Feeling. Ja. Ein gutes Feeling? <lacht> <Ich aber nicht. lacht> Sag mir das. <lacht> überall Alter, geht's da ein Loch irgendwo hin. In der Höhle, wo das Stevie nee. schon war. Ich war halt wirklich, wie gesagt, echt schon überall. Ne? Mhm. Gibt's nichts, wo ich noch nicht war. Für was bin ich dann überhaupt da? <lacht> nee. Für was bin ich dann überhaupt da? <lacht> nee. ja, ich hab dir was übrig gelassen, musst halt suchen. Ja, was läuft bei dir. Nein, das ist Käse. Das, was ich jetzt gemacht habe, war schön gemütlich gefährlich. Ich habe mich einfach nach unten gebaut. Ja, gut. Ich habe mich hingestellt und habe ihn nach unten gebaut. Und dann ist Lava unter dir. <lacht> Wahrscheinlich. Hey, wo muss ich hin? Oh, so quasi Creeper. Und der Boden. Hey, wo geht's denn zurück? Ja, zurück, wo? Schade, dass ich nicht infinity die Drücke, oder so... Sie bin <lacht> das nicht zurück. Kein Problem. <lacht> Vor, vor einer Minute hat er noch gesagt, ich weiß nicht, wo es zurückgeht. Das sind die Koordinaten, Alex. Ja, warte mal, muss man was essen? Ess essi. ess Na, natürlich Zombiefleisch. Zombiefleisch. Das ist wieder der Lava. Warte. War hey, cool, eine Höhle. Steve! Gibt's da Dias? Wo bist du denn da? eigentlich aus? Alter, eine Riesenhöhle. Ich oh. bin, Alex, bin da! Auf Höhe 11, aber keine Dias, schade. Ist nur ein Lavasee. <lacht> Wie viele Öfen hast du noch? Ich? Ich hab gar keine Öfen mehr. Ja, da stehen grad... 7. Sind ein Alex einer, oder? Alex muss es halt wieder übertreiben, wie immer. Jo. alles will und Ambus craften. Wenn du machen kannst, ja. Ja, ja, wir müssen stack Haben wir schon. So. Haben wir So. 39 Sekunden, Alex. Ja, bin ich da. Eigentlich. So ein Gefühl. Ich würde gerne auch ein e wollen, ich so viel So So So gut. Oh, da ist Da war ich schon. Ich Komm noch zurück und dann ist die Folge vorbei. Jo. Ich wüsste, wo ich hergekommen bin. <lacht> kann ich kann dir die Koordinaten gerne sehen. <lacht> Nö, nee, das schon. Du eierst doch vor mir und dumm du. Was? Ja, ich bin ja quasi, weil... Ja, du bist ja da. Hey, vier ja. Dias gefunden, alle in 15 Minuten. Respekt. Du ja, treibst das? Alex, hier. Was denn? Die Dias sind schon wieder. Oh. Danke sehr. Geht's, ja. geht's hier? Prostas? Wunderschön. Wunderschön. Dann... Schlambos? Ja, warte. Rechtsum. Neeeeeeeeeee. Mach Pot. Oh, ich, ich kann nur Scheiße verzaubern. Ob ihr was verzaubern könnt? Hm? Ob ihr. Pot aufkriegt? Angaben haben wir schon. Echt? Ich, warte mal, verzauber. Ich, ich bin ready. Nein, wenigstens verzauber wenigstens deine Eisenspitzhacke. Autan 9. Sonst geht man Strike. Was ist das alles? Alex? Ja? Wir müssen vom Server, sonst gibt es Strike. Ja okay. dann nehmen wir das noch mit. Und Zuckerrohr, lass mal. Jo. Lass mal aufstehen, das stehen die Öfen, ist egal. Jupp. Gut, und raus. So Leute, das war's mit der Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten, haut rein. Und Servus, ciao. ciao.